Barbara, mein 15-jähriger Sohn kommt plötzlich mit abstrusen Infos aus dem Internet zu mir. Wie können wir erkennen, ob es sich dabei um Falschmeldungen handelt? Ja, das ist nicht immer ganz einfach. Aber wenn man Infos überprüfen will, sollte man auf drei Dinge achten. Wer steckt dahinter? Man kann Suchmaschinen nutzen und die Motive des Kindes erkennen. Und wie beginne ich da am besten? Man sollte sich zuerst einmal überlegen, welche Absicht hinter einer Meldung stecken könnte. Dabei hilft es herauszufinden, von wem sie stammt. Der Blick ins Impressum der Webseite zum Beispiel kann da helfen. Und um weiter zu überprüfen, woher die Inhalte stammen, helfen die Suchmaschinen. Überlegen Sie sich sinnvolle Suchbegriffe und kopieren Sie zum Beispiel ganze Textausschnitte unter den Anführungszeichen in die Suche. Und was kann ich bei Bildern tun? Dafür gibt es die umgekehrte Bildersuche. Man kann zum Beispiel auf Google ein Bild hochladen und eben nach diesem Bild suchen. So können Sie feststellen, wo dieses Bild überall noch aufgetaucht ist, denn gerade Bilder werden ja bei den Falschmeldungen häufig aus dem Zusammenhang gerissen. Und eine gute Orientierung bieten auch Seiten, die Falschmeldungen sammeln und widerlegen. Mit ein bisschen Spürsinn und Übung lässt sich also vieles herausfinden. Und gerade jüngere Jugendliche finden es lustig, hier Online-Detektiv zu spielen. Und wie kann ich ganz schnell zu einer ersten Einschätzung kommen? In sozialen Netzwerken sind reißerische oder plakative Formulierungen, mit denen die sogenannten Fakten oft angekündigt werden, ein wichtiger erster Hinweis, um stutzig zu werden. Okay. Ich sehe schon, das nächste Mal müssen wir uns wohl einfach dafür ein bisschen mehr Zeit nehmen. Ja, und eins noch, es kann auch etwas anderes dahinter stecken, wenn Jugendliche mit Falschmeldungen zu uns Eltern kommen. Manchmal geht es auch ums Austesten und ums Provozieren, was wir letztlich aber auch als Beziehungsangebot an uns Eltern verstehen könnten. Und wir Eltern haben natürlich auch eine Vorbildwirkung. Also bitte nicht immer alles sofort liken und teilen, ohne sich vorher selbst ein Bild davon gemacht zu haben.